Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen PRZ-Mathematik -Math -Math voraus, zumindest als auch also die vorherigen Videos über Ableitungen und so weiter und so fort, sehr links unten. So, jetzt zum Thema Ableitung. Das zweite Video hier darüber, den Beweis über die Ableitung von, der, von den Potenzfunktionen. In einem anderen Kapitel haben wir schon beschrieben, dass die Ableitung der Steigung einer. Fun ist und auch die Steigung in der Tangente, also auch der Tangens zwischen Tangente und x-Achse. Dort haben wir erklärt, dass die Steigung S einer Funktion f von x, also ihre Ableitung f' von x, durch die Formel S Delta y durch Delta X ausgedrückt wird, allerdings für Delta x gegen 0 oder für x2 gegen x1, also für verschwindenden Unterschied zwischen x2 und x1. Für Potenzfunktionen gilt jetzt. Die Regel lautet die Ableitung, also das, was dieser Strich bedeutet, von x hoch n, und hier ist die x als Variable gemeint, ist n mal x hoch n minus 1. Also es wird mit der Hochzahl multipliziert, die Hochzahl kommt davor, und wird mit der Hochzahl multipliziert und die Hochzahl selber wird um 1 reduziert, da steht Versuchen wir diese Regel zunächst einmal für f von x, ist gleich x², zu beweisen. Nehmen wir zwei Werte von x. Den einen wir, nennen wir einfach x, wie es ist, also f von x ist x, Quadrat, und den anderen x plus Δx. Der zweite Wert ist daher etwas größer als x, mit einem verschwindenden Unterschied allerdings, was die äh, Definition der Ableitung äh, fordert. Die plusbinomische Formel, bitte in Erinnerung bringen, ja, lautet: äh, Klammer, auf a plus b, Klammer zu hoch 2, ist a Quadrat plus 2 ab. Wir haben allerdings gelernt, dass wenn der Wert einer Funktion an einer gewissen Stelle zu berechnen ist, soll man das Symbol für die unabhängige Variable durch die Stelle ersetzt, ersetzen. Oder soll das Symbol ersetzt werden? Ja, ich, man, muss ich korrigieren, macht nichts. Äh, und jetzt die neue Stelle, die wir brauchen. Also die eine ist x, also da braucht man nichts ändern. Das ist f von x ist x Quadrat. Und bei der anderen anstatt x haben wir x plus Delta x. Also das schreiben wir jetzt hier in Klammer f von x plus Delta x. Ja, das ist anstatt x hier jetzt bei der Funktion anstatt x Quadrat haben wir x plus Delta x zum Quadrat. Ja, anstatt x, f gleich x Quadrat haben wir ein bisschen mehr von x, also f von x plus Delta x und dann haben wir auch das x durch x plus Delta x ersetzt, also das ist keine Zahl mehr, sondern Symbole. Aber das geht schon, keine Sorge. Das, geht das gleiche wie bei Zahlen. Ja. Und wenn wir jetzt hier die binomische Formel anwenden, also das hier a haben wir x und anstatt b haben wir Delta x. Ja? Und das bedeutet hier anstatt a haben wir x, da stehen auch die restlichen, wie sie da stehen sollten. Ja? Und anstatt b haben wir Delta x. Da steht es, ja? da ist das Delta x zum Quadrat am Ende. Hier haben wir die plusbinomische Formel benutzt. Der y-Wert an der Stelle x ist daher x² und an der Stelle x plus Delta x ist x x² plus 2x x Delta x plus Delta x Quadrat. Versuchen wir jetzt die Formel für die Steigung zu benutzen. Die Formel für die Steigung, eine Gerade, ist diese hier. Delta y durch Delta x. Also y2 minus y1 durch x2 minus x1. Also, wir haben gesagt, für diese Stelle jetzt hier, das ist y2. Ja, und das ist so viel. Das haben wir auch hier geschrieben. y2 ist so viel. Ja. Y1, ja, das ist halt x 2 das ist f von x, ja. das ist der Y-Wert an der ersten Stelle, an der x-Stelle. X2 ist x plus Delta x, ja. Y1 ist einfach x. Ja. Das bedeutet hier in dieser Formel können wir Y2 dadurch ersetzen, Y2 dadurch ersetzen. Und das haben wir hier dadurch ersetzt. Einfach ersetzen. Ganz einfach. Wo y2 steht einfach, was wir mit der binomischen Formel für y2 gerechnet haben. Ganz einfach. Und hier für y1, das ist e x², das das steht Einfach ersetzen. Und hier für x2, das ist ja x plus Delta x, x2, x2, und das haben wir hier an der Stelle von x2 geschrieben. Und an der Stelle von x1 haben wir x geschrieben. Ganz einfach. Anstatt Zahlen haben wir Symbole, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja? Und Jetzt machen wir die Klammer weg. Ja? Man braucht sie gar nicht bei dieser Rechnung. Ja? Die kann man einfach weglassen, weil es keine Multiplikation oder irgendwas, minus mal minus oder irgendwas gibt. Das lässt man einfach so aus. Und dann sieht man hier x minus x, das kann man beklassen. Hm? Oben. Und unten x minus x. Und was bleibt dann oben? Also, wenn das hier und das hier da wegfällt, dann bleibt das hier in der Mitte. Ja? 2x mal delta x plus delta x. Und das Ganze, was bleibt unten? Das und das gehen weg. Ja? Und dann bleibt halt das in der Mitte. Delta x, da steht es. Delta x. Und das bedeutet jetzt hier oben, was kann man auch dazu machen? Wir haben auch das Herausheben ge gelernt, ja, das Delta x steht in beiden Termen summanten, ja. Das kann man herausheben. Und wenn man hier das Delta x heraushebt, dann bleibt drinnen 2x. Und wenn man hier das Delta x heraushebt, dann bleibt Delta x allein hoch 1. Also Delta x mal Delta x, das ist beides hoch 1. Und dann, wenn man das in die Gegenrichtung macht, dann wird es. 2 sein. Also das habe ich richtig herausgehoben. Und wenn man in einem Buch sowas sieht, kann man das halt kürzen. Das bedeutet, das einzige, was bleibt, ist das hier. 2x ja? plus Delta x. Vor verschwindenden Delta x allerdings ist das Delta x gleich 0 zu denken. Daher fällt es aus. Es gilt also, die Ableitung f' von x ist gleich der 2x, wenn f von x gleich x ist. Oder anders geschrieben, so, Klammer auf x, Klammer zu Strich ist gleich 2x. In der gleichen Weise ist es möglich zu zeigen, dass x hoch 3, die Ableitung davon, ist 3x und die Ableitung von ax ist gleich a. Schauen wir mal kurz. Oder nee, das lassen wir jetzt vor das nächste Video. Probieren Sie jetzt, probieren wir einmal, das noch einmal so zu sehen, ja. Und wenn man so ganz richtig hier sein will, dann muss man auch die Definition der Ableitung mit Limes benutzen. habe jetzt hier nicht gemeint. Das ist aber hier gemeint, wenn man jetzt hier schreibt, Delta X gleich 0 zu denken, ja. Allerdings muss ich sagen, diese Definition ist nicht ganz genau. Sie ist sehr praktisch und wurde aber sehr stark kritisiert, weil Delta x einmal hier nicht 0 ist, sondern würde man das nicht kürzen können und einmal hier doch 0 ist. Ja. Das war schon ein Problem von Mathematiker, das würde dann später gelöst, ja, aber die, der Stoff und die eigentliche definition der ableitung zu verstehen ist wirklich sehr sehr schwer das lernen auch die meisten lernen lehren nicht ja. na gut also bis zum nächsten video dann wo das hier bewiesen wird. danke sehr